Hey, heute geht es um das nächste, wer hätte es gedacht, wichtige Thema, und zwar um die Properties. Neben dem Explorer ist das zweite, so ziemlich wichtigste Fenster, das Properties-Fenster. Im Viewtab-Video habe ich ja schon gesagt, diese zwei Buttons sind nicht ohne Grund so groß. Sie sind die wichtigsten beiden Fenster von zumindest den Buttons, die man hier im Viewtab so finden kann. Und worum es in den Properties geht... Erkläre ich jetzt. Standardmäßig seht ihr hier im Properties-Tab gar nichts, außer oben eine Suchleiste, in dem steht Filter Properties, Ctrl-Shift-P, so ähnlich wie Filter Workspace. Ihr könnt hier rechts übrigens auch auf den Fall nach unten gehen, das geht bei dem Explorer oben auch. Und da kommen dann einfach Suchvorschläge von den Dingen, die ihr zuletzt gesucht habt. Aber was können wir jetzt mit den Properties machen? Wir können uns die Properties von Instances anzeigen. Nochmal zur Wiederholung, eine Instance ist alles mögliche, was ich im Spiel befinden kann. Eine Instanz nun mal. Und eine Property sind Eigenschaften. Das heißt, wenn ich jetzt ein Part zum Spiel hinzufüge, zum Beispiel indem ich hier einen Rechtsklick hinmache oder Insert Part drücke, schicke ich das Part an und wir sehen in den Properties alle Eigenschaften, die das Part so hat. Tatsächlich nicht wirklich alle. Es gibt noch ein paar versteckte Eigenschaften, die uns nicht angezeigt werden aber alle Eigenschaften, die wir auf jeden Fall in den Properties bearbeiten können. Die sind dann auch unterteilt in bestimmte Kategorien, die könnt ihr hier auf- und zuklappen mit den Pfeilen. Ein Part hat zum Beispiel die Kategorien Appearance, Data, Transform, Pivot, Collision, Part, Assembly und Attributes. Und Attributes ist ein cooler Oberpunkt, weil wenn ihr ihn aufklappt, seht ihr, da ist nichts drin, da steht No Attribute Has Been Added Yet, weil hier könnt ihr eure eigenen Properties hinzufügen. Nicht, dass die irgendeinen Effekt haben, aber die sind sehr gut, um halt irgendwelche Variablen zu speichern. Ihr könnt hier auf Add Attribute drücken. Und dann öffnet sich so ein Fenster, in dem ihr einen Namen auswählen könnt und den Typ vom Attribute. Wer die Coding-Lern-Serie von mir gesehen hat, der sollte ein paar dieser Sachen schon wieder erkennen. Das wird später, wie gesagt, wichtig, wenn ihr Coding lernt. Aber da sind wir noch nicht. String ist Text. Ihr könnt zum Beispiel einfach einen Text drin speichern und den später über Scripts wieder aufrufen oder verändern. Kann nützlich sein. Wenn wir auf die Appearance gehen, hat so ziemlich jedes Base-Part eine Brick-Color. Das ist die altmodische Art und Weise, um Farben anzupassen. Wenn ihr hier raufklickt, habt ihr dieses von vorgefertigten Farben. Die haben alle einen bestimmten Namen. Zum Beispiel, wenn ich das angehe, dann steht hier Really Red. Aber ihr seht, hier unten passt sich auch die Color an. Weil wenn ihr auf Color geht, habt ihr einen ordentlichen Farbauswähler, in dem ihr alle Farben im RGB-Spektrum auswählen könnt. Alle Farbtöne, alle Sättigungsstufen und alle Helligkeiten. Dann habt ihr hier links noch die Basic Colors, zwischen denen ihr auswählen könnt. Da könnt ihr auf Pick Screen Color gehen und dann an die Farbe, die auf eurem Bildschirm ist, auswählen. Und es geht tatsächlich, wenn ich auf meinen anderen Bildschirm rübergehe, dass ich auch von dort aus Farben auswählen kann. Hier unten habt ihr noch Custom Colors. Da könnt ihr dann eigene Farben hinzufügen. Ihr klickt auf Add to Custom Colors und jetzt habt ihr das in eurer Farbpalette, die ihr später nochmal auswählen könnt. Und die ganzen anderen Möglichkeiten, um Farben auszuwählen. Ich denke, darauf bin ich jetzt erstmal genug eingegangen. Wenn ihr auf OK geht, wird es bestätigt. Wenn ihr auf Cancel geht, wird es zurückgesetzt. Cast Shadow ist dafür da, um halt Schatten zu werfen. Cast Shadow an. Bedeutet, es es wirft einen Schatten. Cast Shadow aus bedeutet, es wirft keinen Schatten. Wenn ich das Part hochnehme, sieht man es glaube ich besser. An, aus, an, aus. Ziemlich simpel. Cast Shadow. Material ist das Material. Das haben wir ja auch schon mal im Model-Tab bearbeitet. Da können wir durch alle möglichen vorgefertigten Materialien durchgehen. Oder über Material Variant können wir ein eigenes, selbst angefertigtes Material auswählen. Darüber geht es dann auch in einem anderen Video. Ihr seht, wenn wir näher rangehen, das Material hat einen Einfluss halt sozusagen auf die Textur, aber auch auf die Bumpiness, die Reflections und die Metalness von einem Part. Ihr könnt die Reflectance einstellen. Wenn ich das jetzt hochstelle, passiert erstmal gar nichts. Es sei denn, ich wähle als Material wieder Plastik aus. Weil Plastik ist das einzige Material, das wirklich auf Reflectance hört. Und Reflectance bestimmt, inwieweit ein Part die Textur der umliegenden Skybox annimmt. Wenn ich es auf maximale Stufe packe, seht ihr, es reflektiert im Grunde nur die Skybox. Es reflektiert nicht den Boden, es reflektiert nicht die Umgebung, sondern nur die Skybox. Einzige Ausnahme in geschlossenen Räumen, wenn ihr die Lighting Technology auf Future stellt... Dann gibt es eine Umgebungsmap, die angefertigt wird. Die dann so ein bisschen die Umgebung reflektiert. Funktioniert nicht perfekt, aber ist so drin. Und Lighting Technology und so besprechen wir, wenn wir uns über Lighting unterhalten. Transparency ist halt die Durchsichtigkeit. Das heißt, wenn ich es hochstelle, ist es weg. Das war dann Appearance. Unter Data findet ihr solche Sachen wie Locked. Wenn etwas Locked ist, kann man es nicht mehr anklicken. Ihr seht, ich kann es nicht auswählen. Geht nicht. Es sei denn, ich wähle es im Explorer aus und mache Lock dann wieder aus. Achievable. Bestimmt nur, ob ein Part kopiert werden kann. Wenn etwas nicht achievable ist, kann man es nicht mit Doppelpunkt Clone klonen, wenn man später Scripts ausführt. Das ist eigentlich unwichtig. Es gibt ein paar wenige Situationen, in denen man das im Hinterkopf behalten sollte. Zum Beispiel, du kannst den Charakter von einem Spieler nicht klonen, es sei denn, du aktivierst per Script vorher achievable. Natürlich hat jede einzelne Instance im Bereich Data auch einen Namen und wir können den Namen von Part zum Beispiel zu... Party ändern und ein Parent. Das Parent wisst ihr ja vom letzten Video ist jetzt der Workspace, weil das Ding im Workspace liegt. Ich kann es aber auch in die Map packen und dann wird automatisch hier unten auch als Parent Map angepasst. Wir können aber auch hier raufklicken und können dann im Explorer ein neues Parent wählen. Zum Beispiel kann ich auf Steinboden klicken und plupp ist ein Pfeil erschienen, weil jetzt ist die Party im Steinboden drin. Ich packe sie mal wieder zurück in den Workspace. Ist also auch eine Möglichkeit, um das Parent zu ändern. Einige Eigenschaften im Properties Tab sind ausgegraut. Die sind ausgegraut, weil die sind Read-Only. Die könnt ihr nicht bearbeiten, die könnt ihr nur auslesen. Vielmehr müsst ihr dazu auch gar nicht wissen. Sondern ihr könnt es halt nur lesen, aber ihr könnt es nicht schreiben. Das ist einfach so. Unter Transform finden wir all die interessanten Punkte, wie ein Part im Raum positioniert ist. Wenn ich es nach links und rechts verschiebe, seht ihr unten, die Position passt sich an. Sowohl beim C-Frame als auch beim Origin. Den Unterschied zwischen C-Frame und Origin erkläre ich auch in einem anderen Video. Das brauche ich hier erstmal nicht interessieren, nur dass man hier alles auslesen und auch anpassen kann. Ich kann es größer machen, passe sich halt die Size an und ich kann natürlich auch hier unten einfach die Size selbst anpassen zu 1,1,1 und dann Enter drücken und dann ist das Part 1,1,1 groß. Pivot ist sowas wie der Ankerpunkt, von dem das Part ausgeht. Der Pivot-Offset ist standardmäßig bei 0, ihr könnt ihn aber auch woanders hinpacken, zum Beispiel bei 1,0,0. Jetzt ist der Pivot hier und ihr seht, wenn ich jetzt das Part rotiere, rotiert es sich nicht mehr um die Mitte, sondern um diesen Pivot, der eins von der Mitte weg verschoben ist. Wenn ihr einen Part direkt von der Kante her verschieben wollt, dann solltet ihr zum Beispiel 0.5,0.5 0 machen, Enter drücken und dann haben wir hier oben in der Kante den Pivot und können es dann wirklich um diese Kante herum rotieren. Eine andere Möglichkeit den Pivot anzupassen ist natürlich mit dem Pivot Editor im Model Tab hier oben, Edit Pivot, Man könnt ihr ja den auch so einfach verschieben. Die meisten Properties im Properties Tab sind relevant für andere Videos, deswegen gehe ich halt nur grob jetzt erstmal über alles rüber wenn ihr Fragen zu einer bestimmten Property habt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare, wie zum Beispiel CanCollide bestimmt, ob etwas kollidieren kann. Wenn dieses Part zum Beispiel nicht geankert ist, und das Part ist, glaube ich, nicht geankert, wenn wir hier unten links auf Part gehen, seht ihr, es ist nicht geankert, dann gehe ich einfach mal oben auf Run und dann seht ihr, das Part fällt runter. Wunderbar. Wenn ich jetzt aber auswähle, can CanCollide ist False, also den Haken bei can CanCollide rausmache, dann erscheint erstens can query, das ist später wichtig fürs Coding, jetzt erstmal unwichtig, und dann auf Run gehe, dann, blub fällt das Paar durch den Boden und ist weg. Weil es nicht mehr mit dem Boden kollidiert und dementsprechend einfach aus der Welt rausfällt. Das also machen wir Can Collide wieder an. Die Collision Group habe ich, glaube ich, in einem anderen Video schon mal angesprochen. Ich mache aber ein separates Video über Collision Groups. Standardmäßig habt ihr nur Default. Und eine andere lustige Sache aus der Vergangenheit ist noch Custom Physical Properties. Wenn ihr das ancheckt, könnte dem Part eigene physikalische Eigenschaften geben. Wir können das jetzt aufklappen und sehen hier die Density, also die Dichte von dem Part, die Elasticity und Friction. Und wenn wir die Elasticity sehr hochstellen, zum Beispiel auf 1, und das Part jetzt von ein bisschen weiter oben herunterfallen lassen, dann boing, boing, boing, boing, boing, boing, dann springt es wie ein Flummi. Wenn wir die Elasticity jedoch wieder runterstellen, zum Beispiel auf 0, so, dann werdet ihr sehen, fällt das Part runter und pff, bleibt direkt liegen. Nicht direkt, es fällt schon ein wenig nach oben. Wir könnten dann theoretisch noch mal hier auf das Part gehen. Das Elasticity Weight hochstellen auf 99. Und dann... Bounce gar nicht mehr. Andere Sachen, die man halt anpassen kann, ist die Density. Das, die hat dann auch noch Einfluss auf das Gewicht. Alles halt relevant, wenn ihr wirklich so mit Roblox Physics arbeiten wollt, weil Roblox hat tatsächlich eine ganz gut funktionierende Physics Engine. Massless hat auch Auswirkungen auf die Physik. Wenn ihr das auf ancheckt, dann hat das Paar theoretisch kein Gewicht. Und wenn es halt in einer Maschine mit ganz vielen Hinges und Constraints arbeitet, hat dessen Gewicht keinen Einfluss mehr auf die ganze Konstruktion. In der Theorie, in der Praxis hat es scheinbar doch noch ein bisschen Einfluss, wie ich feststellen durfte. Die Root Priority ist eigentlich sehr irrelevant. Die könnt ihr höher stellen, wenn das Part wahrscheinlicher das Root Part von der Assembly sein soll. Was das alles bedeutet, fragt mich in einem anderen Tutorial, wenn wir uns darüber unterhalten. Shape könnt ihr hier von Block übrigens ändern zu Cylinder und zu Ball. Und dann ändert sich halt die Shape vom Part, aber halt nur zu diesen... Zwei Varianten. Es gibt noch andere Shapes, aber dafür müsst ihr dann auch andere Instances und keine Parts mehr hinzufügen. Wenn ihr auf Assembly geht, seht ihr hier eigentlich nur Werte, die zum Auslesen sind. Zum Beispiel der Gewichtsmittelpunkt oder das Gewicht an sich. Das Root-Part der Assembly. Wenn ihr euch fragt, was eine Assembly ist, wenn wir jetzt das Part mit einem weiteren Part zusammen welden. So, jetzt sind die zusammengeschmolzen. Das andere Part, das benenne ich jetzt mal um in Party 2. Wenn wir dann nochmal nach unten gehen... Dann sehen wir hier Assembly Root Part, ist Party 2. Wenn ich jetzt hier oben die Root Priority auf 1 packe, ist das Assembly Root Part auf einmal Party, weil die Root Priority ist höher. Wenn ich sie auf Minus 1 packe, ist es wieder Party 2. Es legt einfach fest, was das wichtigste Part von dieser Assembly ist. Und Assembly Linear Velocity kann ich euch auch einmal zeigen. Wenn ich jetzt auf Run gehe, kann ich wieder das Part hier auswählen vom Server aus und dann einfach bei Party... Eine Linear Velocity nach oben hinzufügen von 1, dann drücke ich Enter und nichts passiert. Dann machen wir halt einfach mal ein bisschen mehr. Statt 1 machen wir mal 100 und puh, ist es weggeflogen und fällt wieder runter. Das ist dann einfach nur eine Geschwindigkeit, die wir auslesen, aber auch verändern können. Und es hat dann halt Auswirkungen darauf, wie sich das Part im Raum bewegt. Also wenn ihr jetzt anfangt zu coden, solltet ihr am besten nicht diese Werte hier bearbeiten, sondern lieber mit... Apply Impulse oder anderen dafür vorgesehenen Funktionen arbeiten. Das wären jetzt so alle Properties, die ein Part hat. Es gibt aber noch viele andere Instances, die eigene Properties haben. Es gibt natürlich langweilige Instances, wie ein Folder zum Beispiel. Der hat nur so die Standardsachen wie Name, Parent, Classname und Achievable. Das war's. Ihr könnt noch Attributes hinzufügen, das könnt ihr überall machen. Aber es gibt halt noch komplexere Sachen. Zum Beispiel, wenn wir auf den Workspace drücken, dann sehen wir hier alle möglichen Properties, die der Workspace hat. Und das sind alles so ziemlich Einstellungen für das Spiel. Allow Third-Party-Sales konnte man in den Game-Settings einschalten. Man kann es aber auch hier einschalten. Es gibt viele Sachen, die man einerseits in den Game-Settings hier oben einstellen kann, aber halt auch in den Properties von bestimmten Services einstellen kann. Die Properties von Terrain, da kann man zum Beispiel die Farbe vom Wasser anpassen. Oder von anderen Materialien die Farbe anpassen. Wenn ihr eine Spawn Location, also so einen Spawn habt, dann könnt ihr hier runterscrollen und dann seht ihr Force Field Duration und die ist auf 0. Und standardmäßig ist die ein bisschen höher. Zum Beispiel können wir die auf 10 packen und wenn man dann in das Spiel rein spawnt, dann hat man dieses Force Field um sich herum, was im Grunde sowas ist wie Spawn Schutz. Jetzt seht ihr dieses, diesen Effekt um mich herum, der bleibt 10 Sekunden. Und ich habe den immer auf null eingestellt, weil ich finde den hässlich und das hier ist ja auch kein PvP-Spiel. Das heißt, ich brauche auch keinen Spawn-Schutz. Dementsprechend kann man beim Spawnpunkt die Force Field Duration einfach auf 0 packen. Und viel mehr gibt es gar nicht über den Properties Tab zu wissen, weil er an sich super einfach zu bedienen ist. Ihr habt hier oben natürlich den Filter. Klar, ihr könnt hier irgendwelche Buchstaben eingeben und dann seht ihr Sachen, die diese Buchstaben beinhalten. LE hat Reflectance und Achieve Ble und Na Blade und MassLase zum Beispiel. Man kann Sachen auf- und zuklappen, im Falle eines Parts zum Beispiel kann man auch noch die Unterpunkte teilweise auf- und zuklappen. Zum Beispiel so ein C-Frame lässt sich in ziemlich viele Unterpunkte aufteilen. Wenn wir so ein Humanoid in einem Charakter nehmen, seht ihr auch sehr viele Einstellungen für diesen Humanoid. Aber es ist an sich alles ziemlich selbsterklärend. Was man dann halt lernen muss, sind welche Instanz hat welche Properties und was machen diese Properties. Aber das lernen wir dann, wenn wir uns die ganzen Instances anschauen. In den nächsten Videos wird es erstmal um die ganzen Services gehen. Heißt Workspace, Players, Lighting, Material Service und so weiter, was das hier alles für Services sind. Und du kannst dir jetzt schon mal das Video anschauen, das hier eingeblendet ist. Bis dann und ciao!